Ja, und da sind wir auch schon wieder, nach dieser kurzen 20-minütigen Unterbrechung. Ich auch, wie hier hoffentlich, auch einen Kaffee geholt und bin jetzt dabei, euch den nächsten spannenden Vortrag zu präsentieren. Dieser ist von Oliver Strixner und handelt über die Verbindung von Mautic und WordPress und wie man damit ja, Menschen ähm, gemeinsam zusammenbringen kann online. Und auch diesmal gibt es wieder einen Aha-Slides-Panel, fast erreichbar unter der gleichen URL, diesmal ist es nur am Ende kein S2, sondern ein S1, äh, andersrum, kein S1, sondern ein S2 für Session 2. Und, ähm, ja, bevor ich euch jetzt hier lang aufhalte, würde ich Oliver einfach kurz direkt mit ins Bild holen und an ihn übergeben und er kann euch erzählen, worüber der Vortrag ist und direkt in seinen Live-Vortrag starten. Und damit... Ah, hallo! Oh, jetzt ist er ganz weg. Gut, ähm, dann übernehme ich jetzt mal komplett. Ähm, der Vortrag ist jetzt vielleicht ein bisschen anders wie die anderen Vorträge. Ähm, ich arbeite im Bereich der digitalen Transformation und, jetzt, genau, und äh, beschäftige mich sehr stark mit Informationstechnik, Menschen zu verbinden. Und habe jetzt hier auch für diesen Vortrag ähm, ein Praxisbeispiel aus einer kleinen Bürgerinitiative, wo man ja nicht denkt, dass da Mautik reinpasst. Aber äh, dank, äh, oder was heißt dank, ähm, wegen Corona ähm, kamen hier eben viele digitale Elemente mit rein. Und ähm, in meiner beruflichen Arbeit betrachte ich immer... Möglichst ganzheitlich, also heißt es gibt nicht nur die Technik, es gibt nicht nur Mautik, es gibt nicht nur irgendwo äh, was, was ich um Handy angucken kann, sondern es gibt den Menschen äh, dazu. Es gibt äh, viele Menschen, die dann auch in ihrer sozusagen sozialen Miteinander äh, Sachen beeinflussen. Und die Frage ist natürlich, wie sind die Sachen heutzutage ähm, digital organisiert, dass auch wirklich alle Menschen, die mitmachen möchten, sich daran beteiligen können. Oder ähm, gibt es eben auch, sage ich mal, solche Sachen wie äh, Wissenslücken oder Verständnisprobleme? Was muss man da noch geben? Also es ist, ist mehr als einfach nur ein System hinstellen. Das haben wir auch jetzt live in der Bürgerinitiative ähm, gehabt. Von meinem Aufgabengebiet ähm, gehe ich meistens bei solchen Projekten vor, also umdenken, sei das heißt es in neuen Möglichkeiten, denken, was bietet mir die Technik, also nicht einfach sagen, ich habe neue Technik ähm, und ich mache dann sozusagen meine Schreibmaschine, ähm, digitalisiere ich dann äh, auf einem PC in Word und bringe es dann raus auf meinen Drucker, das war nicht so meine Art. Eher umdenken, was bietet mir die neue Technologie, was bietet mir das Verteilte, was bietet mir auch der kooperative Gedankengang und das bringe ich dann eben meinen Kunden im Coaching und Consulting dann rüber und bin natürlich auch noch jemand, der direkt auch in Softwareentwicklung reingeht, also selber installiert Linux und überwiegend Open-Source-Systeme, Support betreibt. So, jetzt äh, haben wir ja Marketing-Tool. Jetzt habe ich gedacht, wie, wie mache ich diesen Vortrag? Und im Marketing ist ja der Funnel sozusagen, wie bringe ich meine Interessenten sozusagen zum, zum Käufer? Wir haben jetzt bei der Bürgerinitiative keine Käufer, aber wir haben ähnliche Prinzipien und deswegen... Ähm, es ist auch so, dass am Anfang eben sozusagen Aufmerksamkeit generiert werden, Flyer ausgetragen werden, digitale Kampagnen haben wir jetzt äh, umgesetzt. Mit ähm, Ziel ist natürlich dann, mit den Interessierten in Kontakt zu kommen. Da haben wir ein Registrierungsformular. Das ist dann auch mit Mörtris und Mautic umgesetzt worden. Ähm, und dann nutzen wir natürlich die, die Newsletter-Funktion von, von Mautic, um immer wieder... Ähm, Interessenten einzuladen, bei bestimmten Aktionen äh, mitzumachen. Und äh, was halt ganz wichtig ist, Bürgerinitiative ist nicht nur ein rein digitales Geschäft, sondern es ist ein überwiegend offline Geschäft, durch Corona ein bisschen mehr digital. Und da ist natürlich schon die Kunst, immer auch zu gucken, ähm, wie kriege ich denn meine digitalen Informationen an den echten Menschen wieder ran? Und das ist manchmal ein bisschen haarig, aber ähm, heute und jetzt konzentriere ich mich mal nur auf ähm, Mautic sozusagen die digitalen Bausteine. Wir haben zum Beispiel für die erste Phase im Funnel äh, WordPress und Mautic drin. In der zweiten äh, haben wir auch wieder WordPress mit Mautic. Und für die Veranstaltungen haben wir ähm, die Newsletter-Funktion von Mautic und nutzen dann Zoom. Äh, Schitzi war nicht so ganz stabil, deswegen da mal kein Open-Source-Tool drin. Und ähm, mit Offline ähm, kommt jetzt noch die Nextcloud-Infrastruktur äh, dazu, wo wir dann eben unsere Dokumente dann noch an einem Ort uns organisieren. Gut. Ähm, im, Im Vortrag... Der wird jetzt ein bisschen ganz anders. Ich habe jetzt mir so ein paar Elemente mal rausgenommen, um einfach auch mal zu inspirieren, äh, was kann Mautic und wenn man ein bisschen kreativ denkt, äh, wofür kann man es dann nutzen? Ähm, hier im Funnel ist natürlich das, äh, die, wir haben eine, eine Internetseite, äh, das ist das äh, WordPress-Plugin von Mautic auch mit drin und das nutzen wir natürlich zum, zum Trecken, um so ein bisschen Überblick zu kriegen. Äh, wann wird die Seite aufgerufen, wie kommen Artikel an, etc. Um in die Interaktion zu kommen, haben wir bestimmte Formulare und da zeige ich dann nachher auch mal, wie wir das mit Doppel-Opt-In umgesetzt haben. Der Newsletter ist ein wesentlicher Bestandteil, da habe ich jetzt aber nicht was vorbereitet und will aber dann nochmal auf so eine einfache pragmatische Veranstaltungslösung mit Mautic eingehen und als Idee habe ich noch so eine Datenschutzvereinbarung wo sich dann nochmal was registriert. Aber ich denke, ich fange jetzt gleich mal an. So, wie ist denn das System aufgeteilt? Im Man hat immer eine Instanz, es kann ein eigener Server sein oder ähm, eben so ein Server, wo du mehrere Domains hosten kannst. Ähm, auf der einen Seite äh, läuft dann eben das WordPress, also die, die Haupt-Webseite. Äh, Dort ist das äh, Mautic-Plugin installiert und der Elementor als Page Builder ist dann noch mit drin. Das hat sich für mich bewährt, weil es einfach dann auch schnell äh, Veränderungen und visuell dann eben auch im Gespräch solche Sachen machen kann. Auf der anderen Seite habe ich dann eine, eine Subdomain, ähm, wo Mautic äh, installiert ist. Und ganz wichtig ist eben, dass auf diesem System Cronjobs ausgeführt werden können, weil ohne diese Cronjobs werden bestimmte, äh, Aktivitäten nicht automatisch aufgeführt und man kann dann, kriegt dann seine E-Mails nicht los sozusagen. Gut, dann ähm, gehen wir doch mal, wie ist denn das jetzt bei WordPress? Ist das ein Riesenakt, jetzt seine Website zu drecken? Und äh, eigentlich ist es ziemlich einfach. Es gibt ein mautic plugin das wird installiert. Dann gibt es bei den Einstellungen ähm, dann stellst du eben die, die Mautic-URL, also vorhin hatte ich ja diese m.domain ähm, angezeigt, die trägt man dann hier ein, entscheidet sich für Foto oder Header und die anderen Sachen, ist dann so die entwanced äh, sachen was du jetzt dann mitgedreckt haben willst oder nicht. Und ähm, wenn man das dann aktiviert hat, äh, hat dann jede Seite am Ende ähm, so einen kleinen Tracking-Code ähm, mit drin und ähm, hier unten steht dann eben dieses domain mts.js, das dann eben auf der Seite läuft und dann eben die Kommunikation mit der Mautic-Installation macht. Was ist natürlich unheimlich äh, praktisch, man kriegt mit wenigen Klicks ein Getreck, der muss sich nicht mit äh, Google Analytics oder sonst irgendwas äh, beschäftigen für... Einfache Daten äh, sehe ich dann eben, wie viel Kontakte äh, hat Mautic äh, angelegt oder haben sich eingetragen. Äh, sehe dann auch die die Webseitenbesuche. Vielleicht noch eins dazu: Meine Mautic-Installation ist immer auf Englisch eingestellt, weil wenn es ein Problem gibt, gibt es meistens Hilfe mehr in Englisch als in Deutsch und dann. Muss man mal gucken, wie ist es übersetzt worden. Und deswegen sind die Bilder hier auch in Englisch. Und ich sehe auf der anderen Seite halt auch, ähm, sind bestimmte Einladungsformulare äh, genutzt worden oder nicht. So, und ist es jetzt kompliziert und aufwendig, äh, einen Page Builder benutzen? Eigentlich nicht. Ähm, es gibt... In, in Mautic ein, ein Punkt, äh, focus items die kennt ihr, wenn ihr auf der Webseite wart und wollt weg und dann poppt irgendwo ein Fensterchen auf und sagt, hey, du hast aber vergessen, noch was zu kaufen oder dich irgendwo einzutragen, macht es doch mal schnell. Sowas geht äh, in Mautic auch. Ähm, legt man ein Fokus-Item an, dann gibt es ähm, sozusagen eine Einstellung, wo dann ein bisschen... JavaScript Code zum Kopieren bereitgestellt wird, dann gehe ich in ähm, die WordPress-Installation in mein Elementor und dann habe ich eben jetzt in Elementor Pro mit bilder und bin dann jetzt im Footer und habe mir hier unten dieses graue Kästchen, ähm, dort ist ein bisschen HTML-Code und da kopiere ich dann einfach den, den von Mautic äh, vorgenerierten Text ähm, rein, dieses Script-Tag und äh, fertig und dann würde das Fokus-Item funktionieren haben wir aber jetzt nicht im Einsatz weil es vom vom vom Design war das mir ein bisschen zu viel Aufwand da habe ich dann die Pop-up-Funktion von ähm, Elementor genutzt gut ähm, wichtig bei der Bürgerinitiative war dass wir eben oder das Problem ist immer, es sind einfach Menschen, die zusammenkommen und wenn sie zusammenkommen, reden sie miteinander und wenn sie auseinander gehen, ähm, wissen sie nicht mehr, was der andere gemacht hat oder was er tut und wer jetzt noch eigentlich dabei ist. Man geht dann spazieren, redet mit dem noch und eigentlich weiß man gar nicht, wer ist jetzt ähm, dafür. Deswegen haben wir einen Reg Registrierungsprozess aufgesetzt. Das ist eigentlich der klassische Double Opt-in-Prozess. Ähm, und ähm, hier vielleicht noch meine wichtigste Erkenntnis aus der Arbeit mit Mautic: Es lohnt sich, zuerst sich über diesen Prozess in der Realität ein bisschen Gedanken zu machen. Zum Beispiel hier habe ich dann, äh, will ich eine Registrierungsseite machen. Wenn der sich registriert hat, was passiert dann? Ähm, dann soll nochmal eine Danke erscheinen. Dann soll er eine Bestätigungs-E-Mail ähm, kriegen, also da ist dann auch dieser Double Opt-in-Link drin, den er anklicken muss. Und erst wenn er angeklickt ist, ist dann der Kontakt bestätigt. Also es empfiehlt sich, hier äh, sowas sich aufzumalen. Man kann da Draw.io, ich habe jetzt hier äh, KWemo, also ein Business, also ein BPM-Modeller im Internet von Kamunda äh, genutzt, der ist einfach schnell praktisch. Ähm, und ihr seht dann hier auch, ähm, dann weiß ich, ich brauche eine Form, ich ähm, brauche eine Danke-Seite, ich brauche, ähm, ja, ich habe es nur jetzt, Thank-You-Page genommen, also ich habe, dann überlege ich mir, halt, was ich brauche, ähm, zwei Landing-Pages, eine E-Mail muss ich vorschreiben und dann eine Kampagne aufsetzen. So gehe ich ähm, mittlerweile vor, ähm, weil ich damit mir viel Zeit spare und Mautik sozusagen besser erscheint, also. Und äh, hier nochmal ähm, die Registrierungsseite, die sollte, wollte ich ja ein bisschen schöner gestalten können, deswegen habe ich die ähm, sozusagen in WordPress eingebaut, benutze aber das Mautic-Form und da schauen wir uns mal kurz an, ähm, wie das ist. Also ich lege in Mautic äh, mein Formular an, ähm, da habe ich dann bei Komponenten dann entwickle ich eins, ich zeige jetzt nur grob kurz, lege dann die verschiedenen Felder ein und kopiere mir dann mit Manual Copy ähm, den HTML Code ähm, raus. Ich zeige es jetzt mal nur für das Styling. Skript ähm, Code ist so ähnlich vom, vom Einbetten her. Aber schauen wir uns jetzt mal an, was dann passiert. und In WordPress muss ich ein, eine Page anlegen. Ihr seht jetzt hier natürlich schon die fertige Page, aber da, wo Vorname beginnt, das ist im Prinzip dann ein HTML-Code-Element. Da habe ich den Code, den mir Mautic vorgeschlagen hat, einfach ähm, reingeschoben und das sieht natürlich nicht sehr hübsch aus. Ähm, und in Elementor kann ich dann einfach auf die Website-Einstellungen gehen, ähm, kann dann meine Formularfelder ähm, gestalten. Und dann habe ich hier eben die Möglichkeit, Typografie und alles Mögliche ähm, einzustellen. Ähm, und dann verändern sich eben diese Felder. Also ich habe es hier einfach jetzt mal mit dem Padding gemacht. Also wenn sozusagen die Schrift dann Abstand zu dem Rahmen nicht so groß sein soll, dann nehme ich ein kleineres Padding. Wenn ich aber will, dass es ein richtig fettes Feld werden soll, dann habe ich ähm, relativ einfach über einen Page Builder auch meine Formulare, in einem einheitlichen Format auf einer Webseite formatiert und ich muss dann nicht jetzt in den Quellcode, HTML-Code von Mautic irgendwas verändern, weil wenn ich dann wieder eine Anpassung mache, dann kopiere ich mir das einfach rein und Mautic weiß ja, wie er seine Formularfelder gestaltet. So, dann ist natürlich... Ähm, Wichtig, es ist jetzt halt wieder ein Prozess, wo viele kleine digitale Schritte passiert sind. Und dann lege ich mir in Mautic eine Kampagne an. Und ähm, hier klassisch Double Opt-in, also wird der Kontakt aufgenommen. Also hier ist auch das Formular nochmal, äh, das Mautic-Formular. Wenn da jemand sich einträgt, dann kriegt Mautic das mit, äh, schiebt den Kontakt dann in die Kampagne rein. Und im nächsten Schritt äh, sage ich dann, okay, ähm, ich möchte erstmal alle, die da kommen, in ein speziell vorher angelegtes Segment einlegen, zum Beispiel jetzt nicht bestätigt. Und ich hatte vorher noch ein altes Segment äh, genutzt und da habe ich die dann alle rausgenommen. Und im nächsten Schritt ist dann, dass der soll dann die Opt-in-Mail verschicken, die ich vorher vorbereitet hatte und äh, kann die dann eben auswählen. Ich schicke die dann auch immer gleich raus. Also was heißt gleich? Also ich habe da ähm, den Grundshop auf fünf Minuten und dann dauert es ungefähr fünf Minuten, bis das rausgeschickt wird. So, und wenn eben der Kontakt seine E-Mail liest, hat er ja den Link in der E-Mail, klickt den drauf, besucht dadurch ähm, die Webseite, die in Mautic angelegt ist ähm, und Mautic registriert das und dann kann ich natürlich das auch dann wieder äh, diese Aktion auswerten und sage dann zum Schluss jetzt äh, verschiebe den von nicht bestätigt in mein Segment äh, bestätigt, damit ich habe ich den doppel Opt-in, die Registrierung ist abgeschlossen und ich kann jetzt alle Leute über einen normalen Newsletter was zuschicken. So, die andere Idee ist, äh, beziehungsweise es war ziemlich spontan, ähm, wir hatten eine Offline-Veranstaltung geplant äh, mit ungefähr 40 Leuten, dann sind die Corona-Zahlen gestiegen ähm, und dann haben ein, zwei angefangen, sich abzusagen und letzten Endes wussten wir gar nicht, wie viel kommen. Und dann hatte ich jetzt noch mal schnell ähm, Mautic äh, genutzt, um mir noch mal die Informationen zu holen, ähm, wer kommt denn jetzt wirklich zu der Veranstaltung? Und da hatte ich mir eben überlegt, ich mache das ähm, ganz normal über die Angemel Anmeldungen, die ich jetzt in, in Mautic schon hatte, schicke da noch mal ein, ein Newsletter raus. Ähm, wir haben aber auch eine WhatsApp-Gruppe und ich wollte aber, dass das weil jetzt recht relativ kurzfristig war, dann einfach auch einen Link haben, den ich dann verschicken kann. Und dieser Link verweist einfach nur zur Mautic äh, Landingpage, der Anmeldungsseite zu der Veranstaltung. Und ähm, wer sich da einträgt, äh, bekommt natürlich dann wieder sofort eine visuelle Webseitenbestätigung. Super, hast dich eingetragen, ähm, bekommt auch eine Bestätigungs-E-Mail. Und nach einer gewissen ähm, Zeit habe ich die Möglichkeit, eben mir die Teilnehmerliste dann nochmal anzugucken. Also ich habe hier eine Form angelegt, zwei Landingpages, zwei E-Mails kreiert und eine Kampagne. Und ähm, genau, das sieht man hier. Und vielleicht nochmal äh, was jetzt auch für einfache Sachen, wo Mautic einfach wirklich auch eine riesen Erleichterung ist. Ich sehe jetzt zum Beispiel hier unten, bei der ersten Anmeldung zur Veranstaltung, da hatte ich äh, 20 Eintragungen. Jetzt bei der neuen Anmeldung ähm, waren es dann nur noch fünf. Also ich habe hier dann auch immer äh, so kleine Statusinformationen, wo ich dann einfach reingucken kann, ähm, was geht. Und äh, hier vorne seht ihr dann auch bei dem Häkchen, äh, ist eine E-Mail zum Beispiel jetzt aktiv oder nicht aktiv. Ähm, ich habe dann eben so Einladungsmails, die dann zu einer bestimmten Verhaltung sind, die schalte ich dann eben auch aus. Gut. Ähm, die Kampagne war relativ äh, einfach und ich glaube, wenn das jetzt so ein Marketingmensch nachher dann mitkriegt, wie wir die benutzt haben, äh, passt wahrscheinlich nicht ganz so dazu. Aber äh, für unsere Zwecke war das unheimlich äh, vorteilhaft, einfach umzusetzen und schnell zu realisieren. Ähm, wir haben eben, wie gesagt, diese Form äh, für die Anmeldung. Dann habe ich die in ein Segment ähm, reingeschoben, habe denen nochmal einen Tag gegeben, dass sie sich äh, sozusagen nochmal bestätigt haben, ähm, habe mir als Admin nochmal ein Infomail ähm, zuschicken lassen und der Kontakt hat dann seine Bestätigungs-E-Mail -E bekommen. So, ähm, in der Landingpage äh, war es auch möglich, äh, das Formular einigermaßen hübsch und auch die Button ein bisschen größer zu machen. Das so sah dann die Danke-Seite aus und das war dann eben sozusagen das E-Mail-Template. dann verschickt Also man kann auch Bilder einfügen. Die Bilder habe ich dann auch auf per Link eingefügt von meiner WordPress-Seite. Also man kann da, muss nicht alles als Asset dann in Mautic hinterlegen. Und das also was ich in dem Fall sagen muss, ist richtig geil war, ähm, ich habe natürlich dann nachher, wenn das Formular eingetragen ist, dann gehe ich darauf und habe dann eben sozusagen eine Übersicht, wer hat sich eingetragen. DSGV äh, mäßig habe ich das immer mal hier wegretuschiert und kann natürlich sagen, ich habe dann zur Vorbereitung von der Anstalt, Veranstaltung ähm, kann ich mir eine, Export, eine Excel-Liste exportieren lassen und kann die dann nachher auch dann, wenn die Veranstaltung durchgeführt wird, wieder hernehmen und kann mir ein Häkchen machen, wer war denn da und sowas. Also das ist dann unheimlich praktisch und ich kann es dir auch verschicken ähm, an jemanden, der vielleicht jetzt hier beauftragt wurde, äh, die Veranstaltung zu machen. Ähm, wir sind keine speziellen Custom Fields oder sowas verwendet worden und eine andere Geschichte war, wenn einer noch nicht Mitglied war, der konnte dann auch relativ schnell ohne Registrierungsprozess sich zur Veranstaltung eben anmelden, weil wir die Daten nicht nutzen für äh, Newsletter und weitere Verfolgung. So, dann ähm, mussten wir jetzt sozusagen von unseren kleinen online äh, Realtreffen in, in, ja, ins Homeoffice wechseln und da haben wir jetzt Nextcloud äh, eingesetzt und da werden halt viele Daten dann geteilt und da wollte ich so eine kleine Datenschutzvereinbarung machen und dann ist auch die Frage, wie mache ich es wieder? Weil persönlich kann ich nicht alle kontaktieren. Das kostet eben viel Zeit. Und da hatte ich mir gedacht, dann mache ich doch einfach mit Mautic ähm, einen Prozess, wo ich die demjenigen, der jetzt sozusagen intensiver hier mitarbeiten will, eine E-Mail verschicke. Äh, der klickt dann einfach auf den Link, kommt dann zu einer Landingpage ähm, und Sagt dann, ob er die Datenschutzvereinbarung ähm, mit denen einverstanden ist. Dann kriegt er eine Danke-Seite, er kriegt eine E-Mail. Ich tagge den Kontakt und ähm, schiebe den dann in ein neues Segment. Und was ihr hier vielleicht seht, ich habe hier null Kampagnen. Also ich will hier auch nochmal kurz zeigen, dass man nicht immer für alles eine Kampagne braucht. Man kann das auch ganz einfach dann über die Form-Actions, die man in Mautic zur Verfügung hat, auch nutzen. So, so sah die Einladungsmail aus. Ich sehe gerade noch einen kleinen Rechtschreibfehler. Da ist der Link, Datenschutzvereinbarung Mitglieder. Da habe ich dann einfach meinen Text reinkopiert. Und dann war dieses kleine Formular drin, wo einfach nur ein, ein Boolean-Feld drin ist und der lehnt entweder ab oder stimmt dem zu. Und das ist dann sozusagen die zweite Landingpage, ähm, wo er dann sieht, okay, das, da ist jetzt was passiert ähm, und er bekommt dann noch eine E-Mail, hier, du hast äh, hier die Datenschutz und bist damit einverstanden. Ob das jetzt rechtlich alles so einwandfrei ist, weiß ich jetzt nicht ganz genau, aber ich denke, so im groben Grundsatz haben wir uns dran gehalten und das ließ sich relativ einfach auch mit Mautic umsetzen. Ähm, genau. Und jetzt ist eben so, wenn ich ein Formular anlege, habe ich eine Möglichkeit, Actions anzulegen und ähm, ich habe hier eben drei Actions benutzt, ähm, eine um den Tag hinzuzufügen, eine um den äh, Kontakt, äh, die Bestätigung zuzuschicken und die andere, um mich jetzt innerhalb von Mautic äh, in ein Segment, den wieder sozusagen als Mitarbeiter, mehr oder weniger reinzuschieben. Das funktioniert hervorragend. Und hier sehen wir, dass schon vier Leute sich dort eingetragen haben. Einer davon war ich hier zum Testen. Und ich habe dann auch natürlich, wenn ich dann jetzt in das Segment gehe oder auf die vier Kontakte klicke, habe ich dann die Möglichkeit zu sehen, wer ist da drin. Und damit habe ich ähm, Mautic eigentlich schon so ein bisschen für mein Datenmanagement so eingesetzt und nicht nur als reines Sales-Tool oder für reine Marketingmaßnahmen. Also damit kann man hervorragend äh, bestimmte Prozesse ähm, ja, vereinfachen. Und ich finde ähm, es gibt noch mehr Möglichkeiten in, in Mautic gerade diese API und Rest äh, Geschichte finde ich sehr interessant, weil sich eben Mautic dann eben über eine Schnittstelle von außen steuern lässt oder man auch dann direkt über die Rest API äh, Daten abholen kann. Und äh, was auch eine spannende äh, Geschichte ist, ich habe äh, bei den Kampagnen eben auch so eine Aktion, ähm, wo ich Daten per Webhooks weitergeben. Das heißt, wenn ich mir jetzt mit einem PHP-Skript irgendwie so eine Seite mache, die in der Lage ist, Daten von so einem Webhook aufzunehmen und die dann, was auch immer ich damit machen möchte, ähm, lassen sich dann einfach relativ einfach auch andere Systeme gut anbinden. Ich bin jetzt in der deutschen Community seit 18, Anfang 18 oder sowas und habe festgestellt, dass Mautik immer besser wird. Also die eingesetzte Variante ist jetzt momentan 3.01 in der Bürgerinitiative, ist auch ein upgrade gewesen von 2.16.2, hat tadellos funktioniert. Die älteren Versionen waren noch nicht so stabil, aber das funktioniert jetzt mittlerweile sehr gut. Und ich möchte halt auch ein bisschen Werbung machen, Mautic nicht nur als reines Marketing oder für Vertrieb und Verkauf zu setzen, sondern vielleicht kann man ja auch Informationsprozesse relativ einfach aufsetzen, wo man ein Formular hat, Daten aus dem Formular in der Liste braucht und vielleicht mal zwei, drei kleine Webseiten und wenn die einfach gestaltet sind, ähm, lässt sich das auch mit dem Landingpage-Bilder gut von Mautic machen. Ähm, vom Prozess her für die Umsetzung allen Dingen mit Mautic habe ich gelernt, äh, erst planen, dann sich aus der Planung heraus überlegen, welche äh, Mautic-Elemente brauche ich. Also heißt, brauche ich ein Formular, welches Assets muss ich vorher anlegen. Und dann gehe ich erst in die Kampagne und baue die, weil ansonsten fängst du an, in der Kampagne was anzulegen und stellst fest, ach, mir fehlt ja noch die Form, ach ja, mir fehlt noch dieses und dann musst du wieder rein und raushüpfen und ähm, die Kampagne wird dann doch ein anderes bisschen ähm, gestrickt, wie man vielleicht den Prozess am Anfang sich im Kopf hat, also da lieber am Anfang über Planung und so ein kleines Prozesstool wie Draw.io oder äh, Kawemo äh, kann ich gut empfehlen, weil er einfach ist, um solche Prozesse schnell mal zu machen. Online-Tool kostet auch nichts. Und was ich immer empfiehlt, alles vorher einmal zu testen. Und beim Testen gibt es halt eine Schwierigkeit, wenn ich halt jetzt so gerade so Zeitelemente drin habe, die vielleicht eine Woche brauchen, müsste ich theoretisch eine Woche machen oder ich stelle andere Zeiten an und schraube dann eben über meinen Cron-Shops die eine oder andere Sache dann doch noch schneller. Los. Auf jeden Fall ähm, testen empfiehlt sich und dann halt einfach loslegen. Also ich äh, muss sagen, Morti gefällt mir immer mehr und man kann es für immer mehr Zwecke einsetzen. Und ähm, bah, dann danke ich mal allen Zuhörern, die ich alle gar nicht sehe. Und ähm, ich würde sagen, dann machen wir jetzt die Q&A, Leon. Ja, dann haue ich mich doch mal auch mal wieder auf dem Bildschirm. Dankeschön erstmal für deinen Vortrag. Super interessant. Danke, dass du dir die Zeit dafür genommen hast. Und ich habe gerade mal über den Bildschirm hier gelinst und auch gesehen, dass wir schon drei Fragen aus dem Publikum dabei haben. Ich blende noch mal kurz den Link unten ein, falls noch jemand weiteres eine Frage stellen möchte. Link ist unten. Und da würde ich direkt anfangen mit der ersten Frage. Die kommt von Jess. Und zwar gibt es Plugin-Features, die du dir wünschen würdest, die die Arbeit mit Mautic und WordPress eventuell erleichtern könnten? Dass das Ganze ein bisschen besser zusammen funktioniert. Gibt es da irgendwas, wo du dir denkst, auf WordPress-Seite, so, da könnte noch was Besseres gehen? Also, ähm, für die Sachen, wo ich Mautic nutze, bin ich eigentlich sehr zufrieden mit ähm, der Integration, wie es momentan ist, weil gerade dieses äh, Tracking äh, funktioniert gut. Und die andere Sache ist natürlich, ähm, Der Bereich mit den Forms, also wenn es dafür nochmal ein Plugin geben würde, wo man dann einfach die Elemente hat, dass man, also wenn man jetzt nicht unbedingt ein Page Builder arbeitet, denke ich mir, könnte so ein Mautic Plugin Forms Element gut helfen. Es ist halt ja. relativ einfach gestrickt über Shortcuts. Ähm, für meine Zwecke bin ich eigentlich immer ganz gut damit zurechtgekommen. Ich habe also jetzt die Feature-Liste nicht dazu erweitert. Ja. Ähm, also ich bin eigentlich zufrieden damit. Ja, perfekt. Dann würde ich äh, die nächste Frage übergehen. Diese wurde gestellt von Marc. Und zwar, du hast von einer Bürgerinitiative gesprochen. Magst du mhm. zwei, drei Worte mehr darüber verlieren, was für eine Initiative das ist? Ähm, das ist eine Bürger. Also es gibt, ähm, wenn, wenn man ein Haus hat und eine Straße vor der Türe, dann gibt es äh, manchmal, also nicht überall auf der Welt, ähm, ebenso Maßnahmen, wo der Kanal erneuert wird und muss die Straße neu gemacht werden. Mhm. Und dann, dann kommen eben jetzt mittlerweile fünfstellige Beträge auf die Anlieger zu, ähm, die, dass sie die Straße, die 100% im Eigentum der Gemeinde ist, dann bezahlen. Und es ist die Situation ist in Europa so, dass kein Europäer kennt äh, Straßenausbaubeiträge. Und in, in Deutschland ist es so, von 16 Bundesländern ähm, zahlt man in neun Bundesländern dafür nicht. Mhm. Und in Hessen ist noch mal so eine spezielle Situation. Die haben jetzt auch vor zwei Jahren umgestellt von... Also vorher mussten die Gemeinden diese Gebühren erheben. Und jetzt können sie. Und in der Gemeinde, wo ich jetzt lebe, äh, die ist eine relativ reiche Gemeinde. Und ähm, da kämpfen wir sozusagen jetzt hier vor Ort in zusammen, in Verbindung ähm, mit einem Verband, der bundesweit arbeitet und einer hessischen Arbeitsgemeinschaft für Bürgerinitiativen für straßenbeitragsfreies Hessen. Ja. Also Warum und muss ich, äh, ich? Mhm. Was, was vielleicht. Ähm, noch witzig ist, also, weil das sind ja nicht unbedingt Sachen, wo ich jetzt 20, 30-Jährige habe, die digital affin sind, sondern, ähm, ich sage jetzt mal... Ja, eher Hausbesitzer die, schon. <lacht> <lacht> ja, und die halt lange hier, hier leben. Also, ich arbeite jetzt ähm, einen Nachbar in, in Zoom ein, hatte ich gestern noch eine Sitzung, ähm, der ist 80. Also, ähm, es ist natürlich auch so, wo man als ITler wieder äh, mitkriegt, ähm, wie weit man selber schon in der digitalen Welt drin ist und alles nutzt mhm. und andere erstmal dazu bringen muss, sich mit der Technik und den vielen Knöpfen und den äh, Schaltern <lacht> auszukennen. Und ja. das ist, ähm, finde ich, schon interessant. Aber auf der anderen Seite ist es tatsächlich so, dass wir nur über die digitalen Medien eine eigene Funktion aufbauen können und in der Bürgerinitiative oder bei uns ist es so strukturiert, wenn der Bürgermeister was schreibt oder wenn wir was schreiben wollen, dann geht es über den Bürgermeister, dann geht es erst in die Zeitung. Und dann ist es sozusagen nicht mehr das, was wir gesagt also, haben. Und deswegen haben wir dann gesagt, wir machen eine digitale Plattform, wo wir dann das so sagen können, wie wir das meinen. Und ähm, ja, ist ganz lustig, ähm, weil wir auch mittlerweile Redakteure haben, die auch einen eigenen Artikel zu uns rausgebracht haben, ungefiltert. Ähm, ja. Es ist lebendige Demokratie und ähm, auch wenn sich das Thema vielleicht nicht so äh, alle bewegt, aber es, es zeigt halt einfach, dass es wie wir äh, Bürger uns sozusagen aus der ganzen Politik oder aus der Organisation unseres Lebens durch Politiker und Regeln ähm, rausnehmen und äh, dass wir uns doch ein bisschen mehr einbringen müssen, damit wie Sachen sozusagen zukunftsfähig sind. Ja, vielen Dank für den Eindruck. Das war voll interessant. Also für mich persönlich auch. Ich wusste gar nicht, dass es solche Beiträge gibt. Ich mich noch nicht mit außen. Mit ja, ja, es wird. gibt unheimlich viele Bürgerinitiativen für noch so kleine Detailsachen, die man eigentlich nur, nur mitkriegt, wenn man drin steckt. Ja, ja und die, da Presse halt ist, die Presse ist ja halt nicht so, so groß in diesem Bereich. Ja, vor allen Dingen, wenn es halt nur so kleine Initiativen sind, und, bis sie sich damit mal auseinandersetzen und in der Presse was veröffentlichen dazu, kann schon dauern. Ja, es ja. ist halt kein. Rettet, rettet die, die Hunde-Thema ja. oder sowas. Ja, schreib es nicht so. Also, ähm, da kam gerade noch eine Frage rein. Ja. Und zwar, ich glaube, das ist bis jetzt auf jeden Fall erstmal die letzte. Und zwar, hi Oliver, wie bist du überhaupt erstmals mit Mautik und der Community in Kontakt getreten? Ah, er ja, ist auch interessant. Also ich... Ähm Entwickle äh, Weblösungen und da ähm, war ich eigentlich in dieser, äh, sag ich mal, diesen professionellen Marketern mit unterwegs und da ist dann halt sowas wie, wie ClickFunnels, Clicktip, äh, Digistore, äh, Post Affiliate Pro, also halt viele äh, kommerzielle Systeme, die dann äh, oder Infusionsoft, Soft, oder heißt es glaube ich anders, unterwegs und ich bin aber, also mein, meine Familie muss seit zehn Jahren mit Linux in <lacht> Geräten arbeiten, weil ich irgendwann keine Lust hat von, 98, von 97 auf Windows 8 umzukreden und Lizenzen und Tod und Teufel und ist jetzt alles Ubuntu, <lacht> kommt jeder mit klar. Also ich bin leidenschaftlicher Open-Sourceler, nicht nur, weil es weil es diese finanzielle äh, Barriere zur Nutzung von, von, von Informationstechnologie komplett äh, abschafft. Also heißt, du kannst ja. ein kleines Unternehmen sein, du kannst die Software trotzdem nutzen. Wenn du SAP hast, musst du erstmal 2000 Euro für irgendwelche Lizenzen ausgeben. Ja. Ähm, und was mir halt, ähm, wo ich mich halt richtig wohlfühle, ist diese, diese, diese Kultur, diese kooperative Kultur. Es gibt Fehler, die vertuscht man nicht. Da schreibt man halt dann ein Ticket und oder ein Issue bei GitHub und dann ist es drin. Und wenn man was beitragen will, trägt man was bei. Und äh, es ist dieses, dieses, einfach diese Offenheit, Offenheit und Transparent. Und weil ich halt ein bisschen mich geärgert habe, dass es für viele Bereiche gute Open-Source-Lösungen gibt, nur im, im, im Marketing, gerade mit den Newslettern und solche Sachen, bin ich dann auf Mautic gestoßen. Und über Mautic bin ich dann zu der German Community ähm, habe ich mich dann eingetragen und da war ich jetzt dann immer zwei, die letzten zwei Jahre immer mal mit dabei. Ja. Ah, und ich habe sogar ein, ein wichtiges Feature rausgefunden <lacht> ähm, durch die Bürgerinitiative. Ähm, Erleuchte uns. <lacht> ja, manchmal steckt mir das drin. Also, ähm, <lacht> wenn, ich, wenn ich jetzt eine E-Mail mache, dann wähle ich ja auch ein, ein Theme aus und habe dann ja, eine, eine, so, so ein Template als Vorlage und dann schicke ich die raus und dann hatte ich am Anfang das Problem zum Testen bei T-Online kamen die nie an mhm. und äh, dann hatte ich Glück, dass bei T-Online einer saß und der hat gesagt, wir sind übergesensitiv und die kommen nicht an. Hey, was da los? Der hat dann nochmal nachgeguckt und hat mir dann gesagt, weil in der E-Mail irgendein Kommentar mit einem ähm, Shortlink äh, drin war, der veraltet ist. Nein, den habe ich doch nicht reingeschrieben. Der war in dem Template drin und <lacht> ähm, hatte ich dann rausgefunden, das ist ja ziemlich so, so eine Detailsache und hatte dann ein Ticket aufgemacht und bin da auch in diesen Prozess äh, reingekommen. Hatte dann auch sozusagen eine Korrektur beantragt und tatsächlich von 2.15 auf 2.16 ist es dann rausgenommen, was wieder zeigt, wenn einer ein Problem, also wenn wir ein Problem im Leben haben und kümmern uns drum und haben dafür eine Lösung und wir haben dann einfach eine Community, wo wir das reingeben können, dass dann sozusagen ein Produkt im nächsten Schritt besser werden kann, dann ja. ist doch richtig geil und für mich ist das... Lebendige Demokratie. Gelebtes Open Source. <lacht> ja, genau. Und das ist einfach richtig geil. Ja. Dann, wenn du noch letzte Worte hast, hast du jetzt die Möglichkeit dazu? Ähm, ja, nicht viele, nur, ähm, also, ich möchte eigentlich auch so Anfänger einladen, weil es gerade mit, mit WordPress ist relativ leicht äh, sozusagen eine Internetseite gestaltet, einfach sich mautig mal anzugucken und ähm, da reinzukommen und sich auch als nicht technisch Techniker in die Community ja. zu kommen, weil ich glaube, ähm, reine Anwender würden uns auch gut tun. Weil wenn viele sehr stark in der Technik ja. sind, dann sieht man bestimmte Einstiegshürden nicht mehr. Und ich fände mhm. es gut, wenn wir halt schaffen, bei Mautic die Einstiegshürden ähm, von von der Benutzung her, oder wie wende ich es an, weil es ist eine super äh, umfangreiche Toolbox. Äh, ist was anderes wie bei Clicktip, äh wo ich dann einfach so einen Assistenten habe und dann habe ich mein Newsletter. Ähm, da denke ich, da könnten wir noch ein bisschen mehr machen und da ist meine Einladung an alle Nicht-Techniker ähm, kommt in die Community. Ja, wo wir gerade von Community sprechen. Wenn ihr als Zuhörer da draußen gerade von den Rechnern sitzt und jetzt ja, interessant seid, bei der Community beizutragen. Es gibt äh, die sogenannten Contribution Booths. Das ist äh, unter den Channels zu finden im Wordly. Und wenn ihr bereit seid, ein bisschen für die Community zu tun und einfach mal ja, eure ersten Eindrücke mit uns als äh, Community-Maintainer zu teilen und euch ja einmal Ausdruck zu verleihen, was für Einstiegshürden es für euch gibt, dann können wir diese halt senken. So, Aber wenn keiner äh, ja bereitwillig von sich gibt, was ihn stört, dann können wir natürlich auch nichts verbessern. Das heißt, ihr seid eingeladen, kommt in die contribution Booth, da sitzt auch jemand und kümmert sich um euch. Und dann danke ich nochmal dir, Oliver, für deinen sehr guten Vortrag und für die nette Q&A-Session hinterher. Mir sehr gut gefallen. Gerne. Danke dir, Leon, fürs super moderieren. Ja, und ich Dankeschön. denke, ähm, ich werde im Laufe des Tages äh, auch noch mal da sein. Ich gehe jetzt aber erstmal was essen. Ja, das werde ich auch gleich tun. Aber um 13 Uhr für euch da draußen gibt es den nächsten Beitrag. Bis dahin ähm, geht euch einen Kaffee holen, kurz was zu essen machen. Und wir hören uns dann. Ciao, ciao. Okay. Ciao.